Guten Tag, mein Name ist Dr. David bildford und jetzt kommt noch ein Tipp, wie Sie die Stärken in Ihrer Beziehung im Blick behalten können. Wenn Sie Ihrem Partner eine wütende Antwort geben, welchen Grund hat das? Ja, natürlich wird es ganz unterschiedliche Auslöser haben. Aber so verschieden die Anlässe auch sein mögen, Sie haben alle sicherlich einen Aspekt gemeinsam. Ihr Partner hat etwas gesagt oder getan, das Sie geärgert hat. Genau genommen, Sie haben das Gefühl, dass Ihr Partner oder Partnerin etwas getan hat, das Sie als ärgerlich, unfair oder einfach als gemein empfunden haben. Klar, sind Sie der Überzeugung, dass jeder auf so ein Verhalten ärgerlich reagieren würde, aber tatsächlich nehmen Sie dabei zusätzlich an, dass jeder die Situation gleich sehen und interpretieren würde. Aber was noch wichtiger ist, sie sind davon überzeugt, dass sie direkt auf das Verhalten des Partners reagieren, wenn sie tatsächlich auf ihr Empfinden über das Verhalten des Partners reagieren. Ist das spitzfindig? Ich? ich meine natürlich nicht, sonst würde ich kein Video dazu machen. Warum finde ich diese Differenzierung so wichtig? Wenn Sie tatsächlich direkt auf das Verhalten Ihres Partners reagieren würden, wie eine Billardkugel, die in eine Richtung gestoßen wurde, dann hätten Sie wenig Entscheidungsspielraum, wie Sie mit dem Verhalten Ihres Partners umgehen könnten. So aber ist es nicht das Verhalten des Partners direkt, sondern Ihre Sichtweise, die Ihre Reaktion bestimmt. Und eine Sichtweise kann man auch ändern. Ein, ein Tritt auf dem Fuß vom Partner löst in manchen Beziehungen diese Reaktion aus. Das muss ein Versehen gewesen sein. Während bei einem anderen Paar der gleiche Tritt auf dem Fuß diese Reaktion auslöst. Das war jetzt absichtlich, zumindest Rücksichtslosigkeit. Deshalb ist es wichtig sich klarzumachen, auch wenn ich das Verhalten des Partners als das kann man nur so erleben, wahrnehme, ist es tatsächlich meine persönliche Interpretation seines Verhaltens. Und ich reagiere auf diese, meine Erfahrung, und nicht auf das Verhalten des Partners direkt. Sicher ist es nicht so einfach für Sie, Ihre Sichtweise zu ändern, wenn das Verhalten des Partners bei Ihnen so schmerzhaft ankommt. Aber hier, wie immer, die gute Nachricht. Weil Sie keine Billiardkugel sind, haben Sie einen Spielraum, wie Sie das Verhalten des Partners wahrnehmen können. Wenn Sie Grundsätzlich davon überzeugt sind, mein Partner meint es gut mit mir, dann werden sie automatisch sein Verhalten eher positiv einschätzen und entsprechend seltener das Bedürfnis spüren, wütend zu reagieren. Um diese Haltung zu stärken, hat sich eine unkomplizierte Übung bewährt. Auf meiner Webseite couplecoaching.de biete ich Ihnen eine virtuelle Love Graffiti Wand an.